Das ist es doch alles wert, wenn man damit jemandem das Leben rettet. Willkommen zum Mund auf, der Talk übers Leben und Überleben. Ich bin Ivy, euer Chatbot von der DKMS. Heute bei uns zu Gast Tim und Jan von Gewitter im Kopf. Hey Ivy. Wow, Gewitter im Kopf. Habt ihr das geübt? Ja, extra für dich. Ja. Ihr seid alte Hasen im Showbiz. Ihr lernt heute Nadja kennen. Wisst ihr schon was über sie? Noch nicht. Wir sind sehr gespannt, sie kennenzulernen. Nadja ist Ärztin, kommt ursprünglich aus Zypern. Sie hat in Köln studiert und hat direkt nach der Uni Karriere bei der DKMS gemacht. Sie sagt immer, ich arbeite für die schöne Seite der Medizin. Ist das nicht wunderbar? Das, das ist heißt, sie Schönheitschirurgin. Du hast die besten Sprüche, Jan. Inzwischen ist sie Abteilungsleiterin und kann euch mit ihrer super Art bestimmt die letzten Zweifel nehmen und euch auch über mögliche Risiken aufklären. Da bin ich sehr gespannt. Ich auch. Jungs, meet Nadja Astreou. Hallo. Hallo. Ja, ich mach mal so, wir sind ja ähm. Corona-konform. Oder mhm. sogar so. <lacht> Hallo. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Ja, schön, ja. euch kennenzulernen. Dankeschön. Ich finde es das super, dass ihr euch für das Thema engagiert. Dankeschön. Vor allem jetzt heute sind wir ja da um okay. über die Stammzellspende zu sprechen. Also ich will mich ja auch äh, anmelden und äh, auch Spender werden. Was hat dich bisher davon abgehalten? Eigentlich nichts, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, also ich wollte mich halt nochmal. Der mal verschläft eure Öffnungszeiten am Telefon. <lacht> <lacht> das kann sogar. Nein, äh, ich wollte mich erst noch mal genauer darüber Und da Er weiß nicht, wie man DKMS schreibt, weil er die Hälfte der Buchstaben nicht auf der Tastatur findet. Das stimmt nicht. Doch. Nein, das stimmt nicht. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ich wollte mich einfach noch mal genau darüber informieren. Ich habe mich schon sehr oft mit äh, dem Thema auseinandergesetzt. Auch dadurch, dass ich damals halt im Rettungsdienst gearbeitet habe, schon alleine. Ähm Hi, ein Pflaster. <lacht> und äh, hätte jetzt auf jeden Fall, habe den Entschluss gefasst, mich jetzt auf jeden Fall registrieren zu lassen. Ich war tatsächlich auch schon auf der Website und habe die ganzen Fragen beantwortet. Sehr schön. Also nicht alle, aber fast alle. Gut ausgedacht. Nein, wirklich jetzt ohne Spaß. Ich habe die ich, sogar ich, noch ich offen. Glaub, die ja. Ich glaube es dir. Soll dir zeigen? Ja. Wie, wie du möchtest. Okay, okay. Kannst du kurz erklären, wie genau dieses ganze Prozedere eigentlich abläuft? Okay. Ja, dann äh, fange ich ganz von vorne an. Äh, es geht natürlich mit der Registrierung los. Man muss sich natürlich im Vorfeld informieren, äh, darf ich äh, mich überhaupt registrieren? Was wären so Beispiele an Diagnosen, die äh, zum Ausschluss führen könnten? Also außer Epilepsie zum Beispiel. Ja, also bösartige Erkrankungen äh, wären ein, ein, klarer Ausschlusskriterium. Ja. ein klares Ausschlusskriterium, dann äh, hätten wir ähm, Autoimmunerkrankung, schwere Autoimmunerkrankungen unter Umständen, rheumatologische Erkrankungen. Also psychische Diagnosen dann äh, wären kein, kein grundsätzlicher Ausschlussgrund. Äh, also zum Beispiel wurde mir, ich habe ja auch da telefonisch mich dann gemeldet, mhm. um mal nachzufragen, das Tourette-Syndrom hätte beispielsweise ja kein Ausschlusskriterium dargestellt. Mhm. Dann halt mit der Epilepsie, was ich mir aber irgendwie halt vor allem wegen der Medikamente schon hätte denken können. Mhm. und ähm, vermutlich auch Infektionen auch ne ähm, Infektionen inwieweit meinst du Infektionen also wenn eine Person in dem Moment beispielsweise irgendeine Infektion hat oder eine chronische Infektion Genau, es, es hängt da ein bisschen davon ab, welche Infektion, ob das akut oder chronisch ist, wie, wie du gesagt hast, äh, ähm, natürlich äh, blutübertragbare Erkrankungen, äh, HIV zum Beispiel, äh, sind Ausschlusskriterien, aber ähm, du hast ja auch ganz, was ganz Wichtiges genannt, ja, die psychischen Diagnosen ähm, und das ist tatsächlich auch ein Ausschlussgrund unter Umständen und man muss auch eben aus Spenderschutzgründen auch stabil genug sein, ja. um eben nicht durch diesen, das ganze Prozedere und eben auch durch die ähm, Informationen, die man ja im Nachhinein auch eventuell von, dem, äh, von den äh, PatientInnen bekommt, ähm, nicht, äh, sage ich mal, aus der Bahn geworfen wird. Ne? Und dann registriere ich mich, dann kommen die Fragen ob man dazu bereit ist zu spenden quasi, äh, ob irgendwelche Krankheiten vorliegen. Und dann habe ich meine Registrierung abgeschlossen und dann kriege ich dieses Paket, was jeder so aus dem Fernsehen wahrscheinlich kennt, mit dem Stäbchen. Genau. Und das stecke ich mir dann einmal in meinen Mund. Genau. Das muss man dann an der Wangenschleimhaut. Das wird auch ganz genau erklärt auf der Packung, wie man das macht. Äh, ganz unkompliziert. Und äh, das Interessante ist auch, dass es einfach auch keine Blutentnahme mehr notwendig mhm. ist. Äh, Wo wir gerade bei Spenden sind, wieder mhm. ja mal. Ivy, bist du überhaupt registriert? Jetzt hast du mich erwischt. Durch mich fließen nur Einsen und Nullen, aber ich würde es sofort tun, Tim. <lacht> Ob man Einsen und Nullen auch spenden kann? Ich ja, weiß es nicht. <lacht> Vielleicht in Zukunft mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Die erste Stufe wäre die Typisierung über diese Wattestäbchen, die würdet ihr dann zurückschicken. Und äh, dann werdet ihr erstmal eine Datenbank. Wichtig wäre natürlich zwischendurch, wenn irgendwas gesundheitliches aufkommt, ähm, dass ihr das meldet. Es kann sein, dass man ähm, irgendwas Akutes hat, irgendwas Neues. Ich bin radioaktiv verstrahlt worden. Was tue <lacht> ich jetzt? Genau. Ich so wenn das äh, passieren sollte, <lacht> dann sollte man auf jeden Fall das äh, medizinische Team auch informieren. Dann wirst erhöht. du zu Karteileiche. <lacht> ja, <lacht> kann man so sagen. Also ist komplett anonym, quasi. Das ist ja, Pseudonymisierung nennt man das, weil, also man kann das nicht mit dem, äh, mit dem also man sieht nicht den klaren Namen, den Klarnamen, aber man, äh, man hat eine Nummer, äh, womit äh, die DKMS zum Beispiel identifizieren kann, welcher Spender das ist. Aber was mich mal interessieren würde, Ivy, wie weit verbreitet ist auf der Welt der Name Nadja? <lacht> Nadja ist ein populärer Frauenname, von Ost bis West, von Süd bis Nord. Ivy weiß alles, glaube ich. Wie häufig wird denn weltweit so die Diagnose Blutkrebs gestellt? Könnt ihr euch vorstellen, dass weltweit durchschnittlich alle 27 Sekunden ein Mensch an Blutkrebs erkrankt? Krass. Krass, 27 das ist echt Sekunden. Oft. nee, kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Das ist jetzt, heißt, allein in der Zeit, wo wir jetzt hier sitzen und uns unterhalten, gibt es auf der Welt ganz, ganz viele Leute, die äh, gerade neu diagnostiziert wurden damit. Genau weil was mich einfach grob interessieren würde, wie entsteht Blutkrebs eigentlich? Ich, ich glaube, da brauchen wir eine ist. weitere Sendung. Ja, für. Ne? Das ist schon wahrscheinlich nicht so einfach zu erklären. Ist Blutkrebs eigentlich das gleiche wie Leukämie? Also Leukämie ist eine Art von Blutkrebs. Ach so. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Blutkrebs. Und es gibt auch eigentlich auch andere Diagnosen, die eine Indikation oder ein Grund für eine Transplantation sind, die ähm, ja die auch oft angefragt werden können. Ja, weil ich hatte tatsächlich immer gedacht, dass Leukämie so der Fachbegriff für Blutkrebs Habe ich ist. Auch gedacht. Ja, also Blutkrebs ist so eine große Familie von verschiedenen Erkrankungen, die, also ja, blutbildenden Erkrankungen. Ja. Das stimmt. Das ist, äh Kannst du sagen, wie lange bist du jetzt schon dabei bei DKMS? Zweieinhalb Jahre. Kannst du sagen, wie viele, Leut, wie viele Leuten du schon geholfen hast oder wie vielen du begegnet bist? <lacht> ähm, so in den zweieinhalb Jahren könnte ich das jetzt nicht runterrechnen, aber ähm, ich, zum Beispiel die DKMS, äh, die gibt es ja seit 30 Jahren, äh, seit 1991 und ähm, es ist auch erstaunlich, dass äh, bis äh, bis dato konnte man auch über 90.000 Spenden tatsächlich Krass, ermöglichen weltweit. Um nochmal zu diesem. also nee, sorry, hast du was gesagt? Nein. Oh, habe ich Hallos? Äh ich habe was gesagt. Was ah, oh, ist denn Ivy. IV. Jeden Tag erreichen durchschnittlich 20 DKMS-Spenden Blutkrebspatientinnen auf der ganzen Welt. Und Tim, eine davon könnte deine sein. Werde ich oh. <lacht> Schön. Ja, ich, ich müsste sogar Ivy korrigieren. Das sind mittlerweile über 21 oh. täglich. Ich wurde noch nicht aktualisiert. Trick dich, Ivy. <lacht> Na gut. Es war Zunge, ihr die, die Zunge rausgestreckt. <lacht> wir waren nicht zu nett zu ihr. Was mich noch interessieren würde, wir waren ja noch über diesen ganzen Ablauf gequatscht. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt jemanden gefunden habe oder die KMS jemanden gefunden hat, dem meine Spende, wo das halt passen würde, mhm. wie läuft es dann ab für mich? Also ja, er fragt, ob er am Ende einen Lolly kriegt. Da war ich noch nicht. Das äh, dauert wahrscheinlich noch. Ein Lolly vielleicht nicht, aber so eine schöne Tasse vielleicht. <lacht> Nein. Ähm, wie das laufen würde. <lacht> ja. äh, erstmal wird es abgeklärt äh, ähm, du werden. Du sollst auch nehmen. Über welche Nameart äh, du äh, hm. spenden solltest bzw. könntest. Dass äh, Die Entscheidung ähm, liegt tatsächlich in den Händen der Ärzte, die für die Transplantation ähm, zuständig sind. Also es gibt ja verschiedene Arten zu spenden? Genau. Okay. Welche gibt es? Also 80 Prozent der, der Spenden sind mittlerweile über diese periphere Art, mhm. ähm, periphere Stammzellspende. Das ist tatsächlich, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie eine Blutwäsche. Man bekommt dann zwei Zugänge an äh, jeweils einen Arm oder je nachdem, auch. es gibt auch andere Möglichkeiten und äh, dann fließt das Blut eben von einer Seite raus, das fließt durch die Apheresemaschine nennt man das, es ist ein bisschen wie so ein ähm, Gerät, was für die Blutwäsche genutzt wird und da werden eben die Stammzellen äh, rausfiltriert und dann wird das Blut zurück ähm, auf der anderen Seite zurückgegeben zu dem Spender. Das heißt es ist nicht wie eine Blutspende, da, da verliert man oder da spendet man kein Blut an sich, kein Volumen, mhm. äh, sondern nur diese Stammzellspenden, die man im Voraus mit diesem Medikament in die Blutbahn mobilisiert hat. Das ist ja eigentlich schmerzfrei. Ne? Ja, also... Also bis auf die Zugänge vielleicht kurz. Aber das <lacht> ja, es gibt natürlich auch äh, Nebenwirkungen. Jedes Medikament, wie gesagt, gibt's, äh, hat auch Nebenwirkungen. Und ähm, es sind aber die bekannten, häufigen, die auch... Äh, während des Spritzen des Medikaments äh, tatsächlich auftreten können, das sind sowas wie Temperaturerhöhungen, es fühlt sich ein bisschen wie so ein Infekt an, also dass man Gliederschmerzen hat, ähm, aber in der Regel klingen auch eben diese ähm, Nebenwirkungen auch direkt äh, sofort mit der Absetzen der Spritzen auch wieder ab. Ganz einfach. Und äh, der Rest der Transplantationen ist über die klassische und, äh, sage ich mal, erste ähm, Methode ähm, äh, möglich. Und das ist eben eine Knochenmarkentnahme. Das, ah, das ist unangenehm, habe ich gehört. Also. Ähm, es hängt davon ab, also beide äh, Verfahren haben ihre, äh, ihre positiven Seiten und mhm. ihre negativen Seiten, aber natürlich hängt das vor allem äh, davon ab, was eben für den Patient äh, oder Patientin notwendig ist und was auch äh, die SpenderInnen auch selbst äh, spenden können, weil es gibt ja medizinische äh, Gründe, warum man für das eine oder andere Verfahren auch nicht geeignet sein könnte. Ne? Mhm. Und ähm, genau, also die Knochenmarksentnahme, ähm, das... Äh, ist im Endeffekt eine Entnahme aus direkten Stammzellen aus dem äh, Knochenmark. Ähm, das ist auch so eine Sache, die viele falsch verstehen, weil Knochenmark ist nicht gleich Rückenmark. Mhm. Das ist auch so ein Missverständnis, was auch äh, beseitigt werden müsste. Äh, das passiert tatsächlich nicht aus dem Rückenmark, also es hat nichts mit Wirbelsäule oder gedacht. ähnliches zu tun. Ja. Ähm, das hört man oft äh, oder wird man Dann oft kommt gefragt. Da diese rein. Danach überall parken. <lacht> Äh, tatsächlich ist das über über das Becken kam dann und äh, danach nicht mehr sitzen. Also das, das kann ein bisschen unangenehm sein, das ist im Endeffekt ein, ein Eingriff, ein, ein, eine kleine Operation im Endeffekt, auch unter Vollnarkose, auch krass. aber äh, das ist äh, eben ein sehr, sehr kurzer Eingriff, das geht das ist innerhalb einer Stunde dann erledigt und äh, im Endeffekt ist das wie eine, wie eine Prellung, also man spürt das natürlich, dass in, mhm. die, da man punktiert den Knochen, das bereitet natürlich auch die Schmerzen, aber die sind auch in der Regel innerhalb äh, ja, kurzer Zeit nach der Spende auch wieder weg. Das ist es doch alles wert, wenn man damit jemandem das Leben rettet. Genau, das wollte ich auch sagen. Kleiner Preis dafür, dass, dass jemand ähm, ja, weiterleben darf. Und wie ist es mit den Kosten von der Operation? <lacht> das ist eine gute Frage. Da beschäftige ich <lacht> mich natürlich nicht direkt mit als äh, Ärztin. Ähm ja, trägt man, ich ich, ich frage mich dann halt, ob die Krankenkasse das trägt oder ob die DKMS... Vielleicht hat. weiß Ivy das. Ivy, wer bezahlt denn die Operation und den Eingriff? Es entstehen keine Kosten für die SpenderInnen. Die DKMS bringt euch in die Stadt, wo die Spende durchgeführt wird, dort kommt ihr dann in einem netten Hotel unter und ihr dürft euch nach der Spende auf eine kleine Überraschung freuen. Hast du dir schon mal angeschaut, wie so ein Wattestäbchen-Set aussieht? Nee, noch nicht so richtig. Okay, dann habe ich tatsächlich was für euch, denn wir haben tatsächlich euch was mitgebracht heute. Dann kommt einmal mit. So sieht es nämlich aus. Eigentlich äh, ganz einfach. Blut, Blut. Oh Gott. Mund auf Blutkrebs. Einfach ein Brief quasi. <lacht> ne? Ja, eine kleine Hülle. Und da drin findet man ja die Wattestäbchen. Drei Stück. Genau. Für jede Wange und für? Für den restlichen Mundraum. Kann man zum okay. Beispiel über die Zahnwand. Du sollst die komischen Witz mit dem viel zu so großen Teil machen. <lacht> Ach ja, also das Ding ist, ich habe mir die eigentlich viel größer vorgestellt. Ich dachte eigentlich, das ist ja nichts. Also, das ist ja kleiner als ein Corona-Test eigentlich. Und ich dachte eigentlich, es wäre eher die Größe hier. Wo kommt der denn her? Also, denkst du, wir kriegen den bei dir rein? Das wird knapp. Vielleicht eher mit der Seite? Ja, das wird, wird gehen, aber man soll das ja, glaube ich, mit der Seite machen. Alternativ haben wir ja eine einfachere Lösung für euch oder für dich, äh, Tim. Tatsächlich haben wir die eigentlichen Wattestäbchen auch mitgebracht. Ich, ich gebe dir diese. Das <lacht> So, ja. Genau. Ähm, die müsstest du dann einmal aufmachen, am besten auf der Seite, wo, es, wo die Wattestäbchen nicht sind, sondern von dem von Stiel quasi. Also So, dass du die Seite... Genau, sodass du die andere Seite nicht ähm, mit den Fingern anfasst. Jetzt in die Nase? Nee, Nein. Das ist kein Covid-Test, das ist ein äh, Wattestäbchen und deswegen nimmst du das einmal auf der linken Seite und streifst eben äh, mit ein bisschen mehr Kraft an der Wangenschlange. Ist da, was Wangen du Weil das gelb ist? Das, ist, das war äh, vorher in meiner Nase, stelle ich nicht so an. Okay. <lacht> genau, am besten 60 Sekunden lang, damit Ach, du genug... Zellen gesammelt hast. Yeah. Kann sogar Spaß machen. <lacht> genau. Ich glaube, das Wattestäbchen löst sich schon auf. Ja, ich glaube, die 60 Sekunden sind jetzt um. Ja. Und jetzt können die Wattestäbchen zwei Minuten noch trocknen. Also wenn der letzte zwei Minuten trocken ist, dann kann man alle Wattestäbchen eben... Wieder in die Hülle packen. Dann gibt es einen Barcode, den man da drauf klebt, damit er wirklich. Ähm, hier rein ja, wieder? Nee, nee, äh, in die Hülle. Ach so, unverpackt? Genau. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Aber für alle, die nicht das Privileg haben, dich dabei <lacht> zu haben, Steht ist ja auch, auch nochmal eine Erklärung, wie genau man das eigentlich macht und wo man sich die Wattestäbchen hinschiebt. Die meisten von euch können vermutlich sogar lesen. Das denke ich auch. Bitte eines der beiden Etikette, Strichkordaufkleber aus Ihre Einverständniserklärung in das Testfeld auf der Vorderseite dieses Umschlagsleben. Die ist bestimmt irgendwo meine Einverständniserklärung. Genau. Und dann klebt Ihr die einfach hier vorne drauf, ab zur Post und dann weg. Genau, so, so einfach ist es. Ist. Das ist tatsächlich echt sehr simpel. Und äh, wenn dann jemand gefunden wurde, dem ich helfen kann, dann kriege ich einen Anruf von der DKMS und sage: Ey, deine Zeit ist gekommen, ein Held zu sein. Ganz geht's? genau. Ja, super, geht doch voll schnell. Easy. Das hat richtig Spaß gemacht mit euch heute. Vielen Dank für eure Zeit. Sehr gerne. Für das tolle Gespräch und auch für euren Einsatz natürlich. Ja, sehr, sehr gerne. Es war sehr interessant, es war einfach. Ne? Viele neue Informationen. Das stimmt. Ich bin jetzt auch als Stammzellenspender registriert. und Ihr habt gesehen, wie schnell das Ganze geht. Deswegen registriert euch auf jeden Fall auch. Seid dabei, rettet damit Leben. Und schaut bei dem Link unten in der Videobeschreibung vorbei, denn da erfahrt ihr mehr. Und äh,